Also dieser diese Slogan, der Muff von 100 Jahren unter den Talaren im juristischen Bereich, der war natürlich an den Hochschulen der, der hat. Schlüssel, der Schlüssel Und wir sind, ich betone es immer wieder, wir sind keine ausgesprochenen kritischen oder, oder Kabelitzer dieser 68er Generation, aber haben sehr, sehr viel diskutiert, gerade über, über Vietnam